Hallo und herzlich willkommen! Jetzt bist du in Deutschland und du denkst, okay, ja ich muss ein Konto öffnen. Aber brauche ich ein Girokonto oder ein Sperrkonto? Oder brauche ich eine EC oder Kreditkarte? Was ist EC-Karte überhaupt? Also fangen wir an, ich erkläre dir heute und am Schluss wirst du alles gut verstehen und genau in der Richtung Bank dann gehen. Fangen wir mit dem Geldsorten an. Also hier handelt sich einfach um ein ausländisches Bargeld, umgangssprachlich noch Devise genannt. Währungen. Das ist ein äh, Zahlungsmittel eines Landes oder eine ähm, Währungsunion. Zum Beispiel in EU, ähm, die ganze Europäische Union nutzt Euro als Währung. Oder in, in den USA Dollar und so weiter. 3. Bargeld. Also, Bargeld ist Geld in einer physischen Form von Münzen und Noten. 4. Abheben. Das bedeutet Bargeldauszahlung, äh, zum Beispiel am Schalter oder ein, äh, einem Bankautomat, eine limitierte Summe abheben. 5. Einzahlen. Das bedeutet, eine bestimmte Bargeldsumme äh, anzuhändigen, in einem äh, Geldautomat oder in einer Fi Filiale oder in einem teilnehmenden Geschäft. 6. Auszahlen. Das bedeutet eine bestimmte Menge Bargeld abheben. 7. Girocard. Das ist die klassischste aller Bankkarten und fast bei jedem Konto äh, verbunden. Also vor allem war ähm, diese Karte EC-Karte äh, genannt, jedoch ab 2008 ist es nicht mehr so. Äh, und es gilt, um in Geschäfte Bargeld loszuzahlen oder äh, um am Bankautomatengelb äh, Bargeld abzuheben. 8. EC oder Kreditkarte. Der Unterschied zwischen EC und Kreditkarte, also EC, sogenannte Electronic Cash Card. Ähm, zum Beispiel, wenn du damit zahlst, mit dieser Karte wird dein Konto dann äh, zeitnah belastet. Und mit Kreditkarte, das wird normalerweise zum Ende des Monats sein. Auch Kreditkarte äh, muss nicht mit einem Konto verbunden sein. 9. Tagesgeldkonto. Das ist eine Form des Sparens. Also das bedeutet, ähm, es dient äh, dem Zweck, momentan nicht benötigte Geld zu parken. Und, ähm, in form von tageszinsen dafür zu erhalten ähm, genau also jetzt sage ich dir was die zinsen sind äh, zinsen kann ein preis für das leihen von geld sein oder ist der preis für einfach ähm, preis für ähm, ein zur verfügung gestelltes geld äh, und elf äh, girokonto das ist einfach ähm, gedacht für den Zweck des täglichen äh, Zahlungsverkehrs. Also es ist im Gegenteil von einem Sparkonto, ähm, wo wir äh, sparen und das Geld ist nicht für uns immer verfügbar. Wir können unsere Rechnungen ähm, zahlen oder das Geld abheben oder in Geschäfte einzahlen. Hoffentlich war das für dich hilfreich. Und dann bitte Abo und, äh, und Like-Button anklicken, Kommentar schreiben und bis nächstes Mal.